Hey du? Ja? W willst du etwas einkaufen? Ähm, komm, du bist schon. Ich kann ich ich ich etwas dabei. W sehr, komm, komm, ze komm, zeig dir mal meine Ware. Irgendwo da rein, Alter. Alter. Willst du ein bisschen Fackelpudding kaufen, Alter? Süß, was ist das? Hey, 10 Dollar noch. 10, 10 Dollar komm. 10 Dollar hast. 10 Dollar hast? Du bist eher die ganze Zeit umgeschauen wegen dem guten Morgen, guten Morgen. Ich habe pudding gehauen. Hättest einen wackel, -Budic, wackel, -Budic. Ja. wackel, wackel Ich hoffe nicht, dass das geht. Sonst geht's es gut Sonst gibt es keinen Kuchen. Es gäbe sowieso keinen Kuchen, aber es gibt keinen Kuchen. Also Serik, wo geht es heute hin? Heute geht es auf die Baustelle. Da, oh, wir fahren jetzt mit, dem Wasser mit einem geilen Auto da hin. Ah? ist ein Jelly am Boden. Der der Jelly. <lacht> ich habe eine Ampel dabei. Oh shit. <lacht> es darf niemand fahren, wenn wir... <lacht> Nein! Unsere ja, Ampel. Wenn man dort nicht... yeah. Eine Ewigkeit später. So sehr, da sind wir jetzt schon fast hier. Hey. Was haben okay. wir denn da? Hey? Was haben wir denn da? Ich weiss es eigentlich nicht. Okay. es gibt es Sie, eine Baustelle. Es gibt nachher eine Baustelle. Das oh, Serg, Serg, oh, häng dich mal dran, häng ein mal dran. I came in like oh, jetzt Spass. <lacht> ja, <lacht> mega. Schwing mich mal um. Oh, oh, Au! Yeah. Okay. Take resource back to one of the highlighted walls. Second, take a hammer and hit the wall. Sprachen lernen bubble. Three times to build it. Das war's. Interessant. Let's go, Allah. Oh shit. Okay, wir haben hier benzin. Sprachen lernen, bubble. Benzin. Voll Beton. Oh let's go. Ah, der ist Minuten, wir haben für das zwei.. Nein, zwei Sekunden, Alter. Ja, wir sind ja zu zweit. Uh. Okay, du äh, bam bam bam. Und, nein, Oh mein Gott, da fehlt noch etwas. Außer Da Wir ist ja noch nicht fertig. Wir haben wenig Zeit. Ja. Okay, jetzt haben wir ne Grab a hammer. Wieso hat das noch übrig? Wo kommt das an? Egal. Dann haben wir los. Haben wir was die Zeugs haltet? Bauarbeiter! Können wir das schaffen? Bob der Meister! Yo, es ist spannend. Mach kaputt! Oh! Oh! Alter! Und wir können auf das stutzen, die jetzt das bauen. Digga, jetzt bezahlen die Alter. Auch wenn es echt nicht schwer aussieht. Oh mein Gott! Good World! Das ist ein mighty fine house. Ja, rum, Alter, die legen wir. Ähm, äh, da hat es Auto, wir dort sitzen. Auto mit Parklücken. Und. Wenn da! Hallo! Ah, also, der hilft dir. Ja, warte, ich, ich. Nein, warte, ey. Und, oh, oh, der Helikopter. Und renn da. Äh. Okay, nächste Mission. Use a tool to your choice to destroy the house. Direkt, wir machen das jetzt kaputt. Kaputt machen! Mach kaputt, jo, <lacht> Alter! Alter, aber mach nicht alles kaputt, wir müssen auch bitte ein bisschen Tente bauen. Okay, warte, warte, warte, warte. Da hinten ist TNT platziert. Achtung! Parab machen für die Explosion! Jo! Bist du <lacht> Yeah. Ja! Ja, yeah. okay, mach fett, halt. warte, ich häng mich da. Nein! Ja, sorry, komm, da, oh, nimm. Let's go! Steuern dagegen! Oi! Aua! Oh, oh. <lacht> Kopf, jetzt nochmal! Oh, Alter! Nein! Alter! Ah. Oh, yeah. Du musst mich einfach geschmissen es ist kaputt gegangen! Jamie, jetzt lassen wir hier TNT raus. Ich mach kaputt das Ding! Sündung! Ja, das TNT ah, explodiert nicht! <lacht> <lacht> ähm. Das Geld tut mir leid. Ja. <lacht> oh Mann. 2000 Jahre später. Also, we recycle all our building materials. It helps keep costs down. Haben Sie das jetzt verstanden? Mm. So, first, take rubble from the old house and place it in the recycling machine. Second, jump on the chair to begin the recycling process. Third. Take finished resources to the marker area. Sprachen lernen. Babble! Accept. Oh, let's go! Also, Materialien. Komm, komm, komm, komm. Setz dich schon mal an. Oder nein, komm, nimm, nimm nimm nimm, nimm, nimm nimm. nimm, nimm. Materialien drauf. Zwei Materialien. Alter, ich weiss, ich <lacht> macht Spaß. <lacht> <cool im> <lacht> okay, was muss man machen? Ja, Alter! Nice, das Ding, Alter. Nein, Mann, da ist jetzt aber ein beschissenes Minigame. Mit dem Holz oder was? Ja. Alter. Oh, Waschmaschine, oh, Memo. Oh. Alter, jetzt komm ich noch. Der oh nein, ich bin jetzt auch mit dem Holz. Ja, ich bin im Holz, ich bin im Holz, Perfekt. Und, Schnitt. Scheiße, ich habe nicht geschafft. Genau okay, nochmal. Ja, <lacht> Mann. Schlaft. Ah! Zwei Stunden später. Scheiße. Nein! Ich schneide doch Holz. Ich bin nicht im Video am Schneiden. Ah, so. ja, wenn ich am Schneiden... <lacht> Auch wenn ich am Schneiden bin. Nicht das Schnitt. Jamie im Schnitt, ich kann nicht. Innen. Okay, ich habe das Holz. Oh, komm! Oh, ist das schwer. oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi. Oh. Ich hab fast so, als hätte ich Cedric auf der Gabel Hallo. Oh! So, ich bin mit meinem Teil fertig. Ja, ich nicht. Komm! Ich komme! Ich komme! Okay, ich bin Achtung, Achtung, Achtung. Oh, shit. Oh, shit. Hot! Perfekt, oh. 50 Dollarinos. Was nennt meine Dollar von vorne? Weg. Sobald <lacht> die weg sind, sind sie weg. Wenn drin. du jetzt ein Ehrenmann wärst, würdest du deine auch wegkönnen? Nein. Ich bin kein Ehrenmann. <lacht> Geld rein und ich sage Tschüss mit euch. Danke fürs Geld. Hallo. Umfall. Hey, tschüss. Hey, aber wenn ich nicht von dem Geld bekomme, dann kannst du etwas lernen. Dann darfst du das Video nicht schneiden. Okay, schigiii. Komm, Jamie. Let's go. Ah. So ist das... Ah, die Pisse. <lacht> Ey, ey Sammer, ist Wenn du da nicht vorsichtig... Ey, ey, ey, ey! Ich glaube, es hackt. Es hackt nicht, nein. So hätte es ja schon lange hart den Stock gegeben. So, dann wird jetzt da hier mein Geld hingetan. Dann ich wir mal aus. Ich sage mal, ich habe es bei dir. Dann tun wir hier einmal einen 50er und einen 38er und einen 30er. Und du hast einen 50er und einen 38er. Da sage ich vielen Dank für das Geld. Danke, dass danke. Und, hey, jetzt sagen... muss ich da die Kommunalisation machen. Okay, okay, okay. okay, okay. Ich bin jetzt meinen Kanal und du bist bis jetzt das meiste gemacht. Nein, reist nicht mehr, du hast meinen eigenen ah, Kanal. Gehen und nicht vorbeischauen Ich wünsche euch einen schönen Tag, geilen Tag. Das war gesehen mit dem Video, wo wir live lassen. Like wenn es euch gefallen hat. Oder auch wenn es euch nicht gefallen hat, ist mir egal. habt ihr es Und dann wünsche ich euch einen ganz geilen Tag und Ari.